Bevor ich mich zur aktuellen Situation äußere, erlauben Sie, dass ich die Gelegenheit ergreife, um mich von einem großen Österreicher zu verabschieden. Wie Sie wissen, ist Niki Lauda heute Nacht von uns gegangen. Er war ein Mensch, der wie kaum ein anderer gezeigt hat, wie weit Mut, Herz und ein klarer Verstand einen bringen können. Niki Lauda war und Niki Lauda ist. Niki Lauda wird auch in Zukunft immer, glaube ich, eine Inspiration für uns alle sein und wir werden ihn nicht vergessen. Mein Mitgefühl gilt natürlich ganz besonders seiner Familie, seinen Freunden und Angehörigen. Meine Damen und Herren, wir betreten in diesen Tagen Neuland. In dieser Form ist das, was zuletzt passiert ist, in Österreich noch nicht da gewesen. Es sind Tage, die unübersichtlich erscheinen mögen, aber es gibt keinen Grund besorgt zu sein, denn gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Eleganz, die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung. Jeder Schritt, der jetzt getan wird, ist vorgesehen und in der Verfassung verankert und ich werde auf die Einhaltung jedes Details dieser unserer Bundesverfassung achten. Und natürlich ist mein zentrales Bestreben, dass alles, was nun in dieser kommenden Übergangszeit passiert, ausschließlich zum Wohle der Republik passiert. Alles, was in den vergangenen Stunden getan wurde und im weiteren Verlauf dieser Übergangszeit noch getan wird, hat der Aufrechterhaltung der Stabilität und der Funktionsfähigkeit unseres Staates zu dienen. Meine Damen und Herren, gestern hat mich Vizekanzler Heinz-Christian Strache schriftlich um Enthebung von seinen Ämtern als Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport gebeten. Heute hat mich Bundeskanzler Kurz ersucht, den Innenminister zu entlassen und Bundeskanzler Kurz hat mich außerdem informiert dass daraufhin die FPÖ-Bundesminister und der Herr Staatssekretär um Enthebung vom Amte bitten. Die Außenministerin hat sich bereit erklärt, für die Übergangszeit ihr Amt weiter auszuüben. Ich beabsichtige, allen diesen Ersuchen zu entsprechen. Ich hatte daher den Herrn Bundeskanzler zu ersuchen, wenn Sie so wollen, zu beauftragen, mir neue Minister, Ministerinnen für alle diese Ämter vorzuschlagen, damit ich sie gemäß Artikel 70 unserer Bundesverfassung in weiterer Folge ernennen kann. Für die Phase des Übergangs bis zum Herbst und vor allem um das Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen, ist es selbstverständlich, dass diese Ministerämter nur von untadeligen Expertinnen und Experten besetzt werden. Insbesondere für das Innenressort, aber auch für alle anderen Ressorts gilt dass die vorzuschlagenden Personen fachlich über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und integer sein müssen. Ich werde daher jeden einzelnen Vorschlag persönlich prüfen und auch persönliche Gespräche mit den in Frage kommenden Personen dieser Übergangsregierung führen. Ich habe den Herrn Bundeskanzler ersucht diesen Vorgang grundsätzlich mit der größtmöglichen Sorgfalt einerseits, aber andererseits auch so rasch wie möglich umzusetzen. Meine Damen und Herren, durch die Einhaltung und schrittweise Erfüllung unserer Verfassung machen wir auch einen ersten Schritt aus der Vertrauenskrise heraus. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass durch dieses verstörende Sittenbild aus Ibiza ein massiver Vertrauensbruch geschehen ist, dieses Sittenbild hat uns in diese Situation gebracht. Ich habe in den letzten Tagen mit den Spitzen der Parlamentsfraktionen Gespräche geführt, mit Herrn Norbert Hofer, mit Frau Pamela Rendi-Wagner, Frau Beate Meindl-Reisinger und Frau Maria Stern und ich möchte hervorheben, dass alle diese Gespräche sehr vertrauensvoll und konstruktiv waren, und ich möchte, allen, möchte mich bei allen Gesprächspartnerinnen und Partnern ausdrücklich dafür bedanken. Alle Gesprächspartner betonen einstimmig, dass es ihnen darum geht, Österreichs Stabilität in der kommenden Übergangszeit zu wahren. Und die Einstimmigkeit in diesem Punkt ist schon einmal ein Anfang. Und wenn schon nicht Einstimmigkeit, dann werden wir viel Konsens in den kommenden Monaten brauchen. Es geht politisch, und da wird dem Bundeskanzler eine wesentliche Rolle zukommen, aber auch den Verantwortlichen in den anderen Parteien um Dialog. Es geht darum, dass wir die Gesprächsfähigkeit zwischen den demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern wiederherstellen. Es geht darum, wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Es geht um Ruhe, es geht um Vernunft. Und es geht, last not least, um staatspolitische Verantwortung in dieser Situation, wo wir nicht nur innenpolitische Fragen zu lösen haben, sondern wir wählen am Sonntag und in den kommenden Monaten sind auf europäischer Ebene wichtige Verhandlungen, Besprechungen und Entscheidungen zu fällen. Und ganz zum Schluss möchte ich an alle meine jetzigen, künftigen Partner appellieren in ihren Entscheidungen und Überlegungen. Augenmaß zu bewahren. Danke vielmals. Herr Bundeskanzler. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wir erleben gerade herausfordernde Zeiten. Erlauben Sie mir aber vielleicht, bevor ich auf die aktuellen politischen Herausforderungen eingehe, auch ein paar Worte zu Niki Lauda, der leider von uns gegangen ist. Der Herr Bundespräsident hat schon angesprochen und ich möchte das noch einmal bekräftigen. Niki Lauder war und ist eine unglaublich einzigartige Persönlichkeit. Ich habe ihn Gott sei Dank schon vor vielen Jahren kennen und schätzen lernen dürfen. Ich habe unzählige für mich beeindruckende Gespräche mit ihm führen dürfen. Er ist glaube ich nicht nur für mich, sondern für ganz viele Menschen in unserem Land ein großes Vorbild, wie mutig, wie entschlossen man sein kann und er ist ein ganz, ganz großer Österreicher. Er hat unserem Land nicht nur in Österreich, sondern weit über die Grenzen hinaus gedient, unglaubliche Erfolge erlebt, die viele Österreicherinnen und Österreicher mit ihm gefeiert haben und ist einfach eine ganz besondere und beeindruckende Persönlichkeit. Ich bin überzeugt davon, er wird uns allen sehr fehlen, wir werden ihn aber auch alle niemals vergessen. Und unser Mitgefühl, gilt natürlich in diesen Stunden insbesondere seiner lieben Frau und seinen Kindern. Ich darf vielleicht darüber hinaus, auch wie der Herr Bundespräsident das schon getan hat, auch auf die politische Situation im Moment eingehen. Wir haben zweifelsohne herausfordernde Zeiten, die nicht alltäglich sind. Ich möchte aber auch festhalten, dass ich der festen Überzeugung bin, dass das bewältigbare Herausforderungen sind. Die Enthüllungen der letzten Tage, die wir alle mitverfolgt haben, die haben zu geführt, sie haben notwendige Konsequenzen ausgelöst, die ich auch ziehen musste, und es hat dazu geführt, dass es zu einem Ende der Regierungszusammenarbeit dieser Koalition kommen musste. In Österreich löst das eine gewissermaßen etwas instabile Situation aus und darüber hinaus international ist dadurch natürlich auch ein Schaden für das Ansehen unserer Republik entstanden. Jetzt gibt es zwei Ziele, die wir zu verfolgen haben. Das ist zum Ersten eine vollkommen unabhängige, transparente Aufklärung aller Vorwürfe, die hier im Raum stehen, sicherzustellen. Das ist ganz entscheidend, um das Vertrauen in die Politik wieder zurückzugewinnen. Und zum Zweiten geht es auch darum, Stabilität in unserem Land, zu gewährleisten. Zum einen, weil wir das international brauchen, zum anderen aber auch, weil wir das brauchen, damit es auch eine funktionierende Verwaltung, ein Funktionieren unseres Staates, unserer Republik in so einer Situation gibt. Das kann natürlich am besten funktionieren mit einer handlungsfähigen Bundesregierung. Der Bundespräsident hat mich daher beauftragt, nach den Rücktritten und Entlassungen funktionierende oder eine funktionierende Bundesregierung sicherzustellen und die frei werdenden Positionen mit Expertinnen und Experten aufzufüllen. Es geht hier um eine Übergangsregierung und es geht um die Verantwortung, Personen auszuwählen, die selbstverständlich von ihrer Persönlichkeit her vollkommen integer und gleichzeitig fachlich qualifiziert sind. Ich werde das ehebaldigst und rasch erledigen und werde daher dem Bundespräsidenten auch hier spätestens heute noch die entsprechenden Vorschläge übermitteln. Ich glaube, dass dieser Schritt entscheidend ist, um Stabilität innerhalb der Republik zu gewähren, um uns aber auch in den entscheidenden nächsten Monaten innerhalb der Europäischen Union handlungsfähig zu halten. Die Regierung hat eine Verantwortung in und für Österreich. Die Regierung hat aber auch eine Verantwortung in und für die Europäische Union. Und ich verspreche Ihnen, ich werde nach Kräften dieser Verantwortung nachkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Und Dankeschön, Herr Bundeskanzler. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der erste ist Herr Titelbacher vom ORF 7.1. Bitte auf das Mikrofon zu warten. Danke. Herr Bundespräsident, ist es für Sie eigentlich schon klar, dass Sebastian Kurz als Bundeskanzler die Regierung bis zu den Neuwahlen oder bis zu einer allfälligen Koalitionsbildung danach führen wird oder angesichts der jetzt drohenden äh, Misstrauensvoten, denken Sie als Plan B auch schon über ein reines Expertenkabinett nach? Ich denke heute über keinen Plan B nach. Äh, ich denke, die, äh, das Parlament – und ich war lange genug Parlamentarier, um das Parlament sehr ernst zu nehmen äh, – die Kollegen und Kolleginnen im Parlament werden sehr sorgfältig abwägen, wie sie am Montag, glaube ich, ist die kommende Sondersitzung des Nationalrats mit dieser Situation um, um, umgehen äh, werden. Äh, Stand heute gehe ich davon aus, dass die demnächst zu ernennende äh, neue Übergangsregierung, die ja nicht auf ewig bestellt wird, sondern für einige Monate, ähm, bis, bis zur Nationalratswahl halten wird. Diese Übergangsregierung kann trotzdem relativ lang im Amt sein, wenn die Regierungsverhandlungen nach der Wahl länger dauern. Inwieweit ist denn diese Regierung wirklich handlungsfähig, wenn es ja doch eine Minderheitsregierung ist? Herr Bundeskanzler. Man kann nicht oft genug betonen, dass es eine Übergangsregierung ist bis zur Wahl und Sie haben recht, nach der Wahl kommen die Wochen der Regierungsbildung und so lange wird sie äh, im Amt bleiben. Aber die Betonung liegt auf Übergangsregierung. Ich appelliere an alle Fraktionen im Parlament, das sehr ernst zu nehmen, in dieser Zeit keine äh, Beschlüsse zu fassen, die äh, eine Menge Geld kosten. Ich kenne diese Dynamik im Wahlkampf. Ich habe das Jahr 2008 in, in brennender Erinnerung, wo am Donnerstag vor dem Wahlsonntag noch Beschlüsse gefasst wurden, die Milliarden gekostet haben, in wechselnden Zusammensetzungen, in wechselnden, sozusagen Koalitions-, kurzfristigen Koalitionsbildungen. Das möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Wir müssen alle Fraktionen die entsprechende Gelassenheit, Ruhe und, und Verantwortung zeigen, dass das nicht passiert. Also ich glaube, nicht alle Ihre Fragen können wir ihnen beantworten, aber ähm, die Verfassung sieht eigentlich sehr klar vor, wer welche Institution welche Möglichkeiten hat und auch welche Verantwortung trägt. Und ich glaube, die Aufgabe, die ich habe als Regierungschef ist, dem Bundespräsidenten Vorschläge zu machen, um eine stabile Regierung sicherzustellen, die für diese Übergangsphase handlungsfähig ist in Österreich und in Europa. Ähm, der Bundespräsident hat mich ersucht, das zu tun. Und ich werde dem selbstverständlich Folge leisten, werde die Vorschläge spätestens bis heute Abend unterbreiten und somit der Verantwortung, die ich als Bundeskanzler habe, nachkommen. Wenn Sie fragen, wie geht es nach der Wahl weiter, da kann ich Ihnen nur sagen, das ist alles andere als eine ungewöhnliche Situation, sondern das ist bis jetzt noch nach jeder Wahl immer gleich gewesen, nämlich dass es eine Regierung gibt, die bis zur Angelobung der nächsten Regierung im Amt ist. Und da gibt es auch gewisse Usancen, die hier eingehalten werden, wie zum Beispiel keine Personalentscheidungen und anderes mehr in dieser Zeit. Insofern, ja, Sie haben recht, es steht nun eine Übergangsregierung bevor, für die Phase von wahrscheinlich rund drei Monaten. Normalerweise wäre hier die Regierung bis zur Wahl noch ganz normal im Amt. In diesem Fall wird es eine Übergangsregierung sein. Die nächste Frage kommt von Michael Bachner vom Kurier, Bitteschön. Danke vielmals. Pardon. Sie haben jetzt äh, beide keine Namen genannt. Äh, können Sie uns trotzdem vielleicht eine Idee geben, zumindest ähm, wer für so ein Expertenkabinett in Frage kommt, äh, ob das äh, parteiübergreifend ist oder nur aus der ÖVP oder wie man sich das vorstellen muss? Ich kann das sehr gerne äh, versuchen. Ich bitte um Verständnis, dass ich natürlich ähm, die Namen, die wir hier vorschlagen, mit dem Bundespräsidenten bespreche, dass der Bundespräsident die Möglichkeit haben muss, mit diesen Personen auch ein Gespräch zu führen und dass wir diese Debatten jetzt nicht öffentlich führen werden. Aber ich kann Ihnen versichern, wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich glaube, wir haben beide einen gleichen Zugang, was die möglichen Personen betrifft, nämlich, dass das zum einen fachlich qualifizierte Persönlichkeiten aus der Verwaltung zum Beispiel sein müssen und zum anderen Personen sein müssen, die über eine hohe Integrität und auch Unabhängigkeit verfügen. Ich glaube, dass diese Aufgabe eine lösbare ist. Und insofern werde ich mich bemühen, diese in Absprache mit dem Bundespräsidenten selbstverständlich bestmöglich zu erfüllen. Letzte Frage kommt von Herrn Neuhalt von der Wiener Zeitung. Profil. Ach, Entschuldigung. Altes, altes Wissen. Eine Frage an beide. Sind diese Experten mit der bisherigen Opposition, vor allem mit der SPÖ, akkordiert, beziehungsweise haben Sie sondiert, ob die SPÖ diese Experten mittragen würde? In der Früh wurden schon von SPÖ-Seite ein paar Namen genannt, die dem Profil ungefähr entsprechen würde. Und das würde man schon annehmen, dass das so eine Voraussetzung ist, auch für die künftige Stabilität, dass man dass eben die SPÖ vor allem als größte Partei in Opposition das mitträgt. Also ich habe mich vor allem einmal mit dem Bundespräsidenten abgestimmt, so wie das nach der Verfassung auch meine Aufgabe ist. Und ich glaube, in einer Phase wie dieser auch sinnvoll und richtig ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich... Parlamentsparteien, ich weiß nicht, ob man da jeden Personalwunsch, der jetzt gerade medial diskutiert wird, auch wirklich entsprechen kann. Ich habe für mich auch in Abstimmung mit dem Bundespräsidenten eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass es sinnvoll ist, auf Personen zurückzugreifen, die jetzt schon als Spitzenbeamte tätig sind oder ehemalige Spitzenbeamte sind. Ich glaube, dass das die notwendige fachliche Qualifikation mitbringt, aber dass das auch zeigt, dass das Personen sind, die integer sind und für eine ordentliche Verwaltung der Ministerien auch gewährleisten können. Worum geht es in der jetzigen Situation? Es geht um eine handlungsfähige Bundesregierung und es geht darum, dass die Ministerien, wo jetzt Rücktritte stattgefunden haben bzw. Entlassungen notwendig waren, dass die die wenigen Monate bis zur Wahl ordentlich verwaltet werden und äh, Personen dafür werden wir auswählen. Ich werde selbstverständlich nicht nur mit dem Bundespräsidenten, sondern auch mit den äh, Oppositionsparteien darüber sprechen. Ich hatte hier schon gestern erste Gespräche und habe den Eindruck, dass hier der Wunsch äh, da ist, äh, Experten auszuwählen. Äh, es gibt Gott sei Dank äh, viele äh, belesene, gebildete und integere Menschen in unserem Land. Also Ideen gibt es da viele. Ähm, ob wir uns da zu 100 Prozent finden, das weiß ich nicht. Ich werde mein Bestes tun, dass zumindest aus Sicht von mir persönlich und auch aus Sicht des Bundespräsidenten, dass Personen sind, die dafür geeignet sind. Eine allerletzte Frage von der Kollegin vom ZDF. Danke, Britta Hilpert vom ZDF. Am Dienstag nach dem Montag des Misstrauensabstimmung gibt es einen EU-Gipfel. Dort werden Sie als Bundeskanzler die Republik Österreich vertreten oder auch nicht. Wie handlungsfähig kann die Regierung in dieser Krise auf europäischer Ebene sein und rechnen Sie wirklich mit, damit dabei zu sein? Also auf europäischer Ebene sind wir sehr handlungsfähig, ich habe schon viele Ratssitzungen ähm, miterlebt, ich bin äh, seit äh, doch einer gewissen Zeit Bundeskanzler, war zuvor Außenminister, also ich glaube nicht, äh, dass es schwierig sein wird, im Europäischen Rat handlungsfähig zu sein, wenn ich dort anwesend bin. Wenn, die Entscheidung am Montag eine andere ist, naja, dann wird auch die Situation für den Europäischen Rat eine gänzlich andere sein. Aber ich glaube nicht, dass meine Kollegen, mit denen ich dort doch seit über einem Jahr zusammenarbeite, überrascht sind, wenn sie mich dort sehen. Wenn sie mich nicht dort sehen, wäre die Überraschung vielleicht gegeben. Aber wie gesagt, das ist nicht allein unsere Entscheidung. Danke herzlich für den Besuch. Dankeschön.